Video zeige ich euch, wie man ein Ubuntu in VMware installiert. Wir verwenden dieses Linux-System als Basis für die weiteren Sicherheitsprodukte, die wir nachher noch installieren werden. Zur Info, ich verwende nicht die 22.04, sondern die 20.04. Die hat einen LTS-Support noch bis 2030. Das sind noch über sieben Jahre. Also Da denke ich mir, wird dem nichts entgegen, im Wege stehen. So, wir gehen auf ubuntu.com, Download, Get Ubuntu Server. Wie gerade gesagt, wählen wir den Ubuntu Server 20.04 LTS und sehen, wie der anfängt, runterzuladen. Untergeladen wurde, kopieren wir die in den Datenspeicher. Ich habe hier auf meiner 10 Terabyte Festplatte einen Ordner. Install, da wähle ich dann eben Hochladen und wähle dann jetzt die Datei mode 20.04 aus. Gehe auf Öffnen, dann dauert es einen kleinen Augenblick. Wir sehen den Status hier unten, bis er die gleich hochgeladen hat. Das dauert einen kleinen Augenblick. Wenn die Datei nur im Datenspeicher ist, erstellen wir die VM. Neue virtuelle Maschine. Demo, wir installieren als erstes den Vasu Server. Das Betriebssystem ist Linux. Dann nehmen wir Ubuntu 64-Bit weiter. So, wir nehmen vier CPUs, 4 GB RAM. 60 GB Festplatte. Ich wähle mit Syn Provisioning, damit nicht die komplette Festplatte direkt belegt ist. Dann kommt die in die Netzwerkkarte Demo SEC 55. Das ist ein Netz, was ich dafür angelegt habe. Datenspeicher ISO install Ubuntu um 2004. Auswählen, weiter beenden. So, die vor jetzt mit der eigentlichen Installation. Wir gehen auf Demo-Vasoo, starten die Maschine, warten darauf, dass der Installer beginnt. Das sieht gut aus, die Installation beginnt jetzt. So, Sprache. Das Saturn wollen wir natürlich auch entsprechend einstellen. So, äh, Netzwerkkarte lassen wir nicht auf DRCP, sondern wir wollen eine eigene vergehen. So, Subnetz 68.55.0 24 24 Adresse 12216855.10. Das Gateway ist die 122168.552.4. NameServer ist ebenfalls die Firewall. So, Proxy brauchen wir keinen. Wir haben eine direkte Verbindung. Ich mache den nicht als LVM. Ich will eine klassische Festplattenaufteilung haben. So, sieht ganz gut aus. Ja, wir möchten die Einstellung haben. Ihr Name ist Demo, Name Ihres Servers. Wir hatten gesagt, das wird als erstes der Versuch. Der Benutzername ist dann auch Demo und das Passwort nehmen wir was sehr Komplexes, denn es ist nur eine Testumgebung und die VMs werden sowieso nachher weggeworfen. OpenSSH-Server, ja, den wollen wir haben. So, jetzt warten wir eben kurz ab. Besser dann durchinstalliert. So, die Installation ist jetzt abgeschlossen. Wir neu starten. So, dann loggen wir mal ein mit unseren Hochsicherheitsdaten. Hm. aber so, jetzt gestartet ist, loggen wir uns mal ein. Dann machen wir erstmal ein Update der Quellen. Jo. Dann ein. Upgrade. Jo, so, gibt es nichts Neues, es ist relativ frisch. Machen trotzdem mal einen Neustart. Und damit der Nack ist der nackt installierte Server erstmal fertig.